Wie soll die Aktien für mich die besten Möglichkeiten der hohen Rendite bieten und damit ein zusätzliches Einkommen? Dann muss ich auf einer kurzen Strecke die höchsten Rendite ausschöpfen. Wie du von meinem Wissen über Aktienkurse profitieren könntest und am Ende vom Video gibt es einen Bonus. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal mein verdienen mit aktien Welche sind die... Renditen Geldanlagen. An der Stelle möchte ich einen Disclaimer laufen lassen. Es ist keine Anlageberatung. Ich bitte dich selber zu recherchieren und selbst zu entscheiden, wenn du Geldinstrumente nutzt. Ich erzähle in meinen Videos rein von meinen persönlichen Erfahrungen. Als ich begonnen habe zu investieren, als ich zuerst den Gedanken verloren habe, ich möchte Geld anlegen, ich möchte Geld vermehren, ich möchte zusätzlich Geld verdienen und welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt viele Möglichkeiten, das Geld online zu verdienen. Ich habe auch viele davon ausprobiert. Und irgendwann war es an der Zeit, auf die Aktien zu schauen. Beziehungsweise es war noch ein wenig anders. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was sind die Anlagen, die die meisten Rendite bringen. Ich war zu spät dran und mir war ganz klar, wenn ich zu spät dran bin mit Geld anlegen, dann muss ich auf eine kurze Strecke die höchsten Rendite ausschöpfen. Vielleicht bist du heute auch an diesem Punkt und da helfe ich dir mit meiner Erfahrung und Wissen in diesem Video. Du solltest wissen, dass begonnen von Immobilien, gefolgt von ETF, kommen die Aktien und danach gibt es Startups. Und ich möchte dir etwas veranschaulichen und erzählen, wie viel Prozent im Durchschnitt möglich Renditen zu erzielen. Also, diese Strahl bedeutet Risiko. Hier ist ein niedriges Risiko und hier ist das höchste Risiko. So, ein Risiko schreibe ich hier auch. Beginnen möchte ich hier mit... Immobilien. Die Immobilien bringen durchschnittlich und zwar auf der Strecke von 30 Jahren 3 bis 4 Prozent Rendite. Danach kommt ein Körbchen, das ist Zusammenstellung von verschiedenen Produkten, EDFs. EDFs bringen im Durchschnitt 7 bis 8 Prozent ist eine langfristige Anlage, so von 7, 8 und länger Jahren. Und 8 Prozent werde ich dazu schreiben. Danach kommen Aktien. Also, Aktien sind börsennotierte Unternehmen, werde ich sie mal so abzeichnen, die, die bringen. Im Durchschnitt 15% Rendite, wenn man es richtig strategisch ansteckt. Dazu etwas später. Und die meisten Renditen bekommt man bis zu 50, 70% bei Startups. Aber man sollte wissen, dass von 10 Startups anderthalb bis zwei Startups schaffen. Und der Rest schafft nicht. Also es muss schon sehr gute Startups sein und Zeitgeist treffen, damit man damit Geld verdient. Also wenn ich dann irgendwann sehr super reich bin, dann kann ich mein Geld, wenn mir dann nicht zu so schade ist und ich das Risiko eingehen möchte, verbrennen das Geld. Falls es nicht klappt, dann würde ich in Startups-Unternehmen investieren. So, und so habe ich mich für Aktien entschieden. Das war für mich ganz klar der Weg, den ich gehen möchte. Und dann war es einerseits ganz viele Fragen, andererseits waren Ängste da. Ich möchte dir etwas sagen, die Fragen kann man sich immer beantworten. Man kann viel recherchieren, das sollte man auf jeden Fall, man kann viel lesen, und zwar die Werke, die Bücher von den Menschen, die dort stehen, wo ich hin möchte, erfolgreiche Menschen. Und die Ängste? Du sollst grundsätzlich wissen, dass die Angst ist etwas, was wir noch nicht kennen. Also Angst ist keine begründete Gefahr, sondern es ist etwas Neues, was unbehaglich ist. Und die Ängste kann man lüften, indem, indem man fragt, wovon habe ich Angst? An der Stelle hat man natürlich Angst oder ich hatte Angst, das Geld zu verlieren. Es ist ein netto bereinigtes Einkommen, das ich in die Aktien investiere und dann, hoppla, was wird denn sein, wenn das Geld verloren geht? Und an der Stelle muss man einfach fragen... Wie könnte ich das Risiko begrenzen? Wie könnte ich das Risiko vermeiden? Welche Möglichkeiten dafür gibt es? Und die gibt es natürlich auch. Dazu gleich. Wenn du die Fragen und die Ängste ganz gut in, ein, in Einklang bringst, dann ist die Aktieninvestition auch deine Investition. Und ich habe sehr viele Bücher gelesen. Ich habe sehr viele erfolgreiche Börsianer gelesen und möchte mehr und mehr von denen zu erfahren. Das ist auch total wichtig für Mindset. Mindset, was meint man damit bei Aktieninvestoren? Das bedeutet, ich muss über ein Unternehmen in in das ich investiert habe so viel wie möglich wissen und ich muss es verstehen und deshalb lese ich Analysen auf den Märkten ich mache Fundamentalanalyse und ich mache eine Chartanalyse was ich dann in meine Strategie nutze und wenn ich in eine Aktie einsteige dann weiß ich wie ich mich am Ende von meinem Investitionspunkt verhalten werde also Worst Case Szenario oder mein Ausstieg wenn ich mich für eine Kaffeemaschine kaufen entscheide, dann mache ich mir auch Gedanken darüber, was ist, wenn sie kaputt geht? Ist das zu reparieren? Kann man das ersetzen? Oder ist es beim Auto oder bei was auch immer bei Immobilien? Da sind ja noch viel wichtigeren Fragen, ob man Nachmieter bekommt, ob man Mieter bekommt, ob man ähm, günstig äh, etwas instand setzen kann und und und laufende Sachen. Und so ist das auch mit der Aktie. Wenn ich in eine Aktie investiere, weiß ich ganz genau, wann ich aus dieser Aktie aussteige. Und damit bin ich jetzt bei dem Punkt, wie könntest du profitieren von dem Wissen über die Aktienkurse. Die Aktien sind dynamische Körper. Also ein Aktienmarkt ist nichts anderes als ähm, Empfinden von den Investoren. Gibt es schlechte Nachrichten? Gibt es? Verschiedene Risiken. Dazu habe ich schon mehrere Videos auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Ich verknüpfe dir unter diesem Video, die man kennen muss. Und das hat man guten Zeiten. Es läuft ziemlich lange alles schön und gut. Dann gehen die Kurse hoch. Mr. Market hat Phil Town in seinem Buch beschrieben. Wenn Mr. Market depressiv ist, wie zurzeit der Fall ist, weil Börsencrash ist, dann sind die Aktienkurse im Keller. Ich hoffe, du kannst das ganz gut sehen. Ich zeichne einfach x beliebigen Aktienkurs. Ich hoffe, dass es zu sehen ist. Ich verstärke noch einmal. Das könnte zum Beispiel Kurs eine Aktie sein. Also, und das ist der heutige Zeitpunkt möglicherweise. Die Aktie war vor dem Crash hier und jetzt ist sie runtergekracht und erholt sich vielleicht. So und ich steige in die Aktienkurse, indem ab dem Zeitpunkt, ich habe letztes Jahr, also 2022, 526% Prozent mit meinem Aktienportfolio gemacht. Das ist ein kumulierter Wert. Ich bin immer hier oder hier eingestiegen und hier bin ich ausgestiegen aus der Aktie und das war nicht mehrmals möglich mit manchen Aktien, aber ich habe das mit mehreren Aktien gemacht. Immer an den Zeiten bin ich eingestiegen, also angenommen, dass es jetzt noch nicht passiert in der Zukunft und hier bin ich ausgestiegen. Hier bin ich eingestiegen und hier bin ich ausgestiegen. Ich habe das mit 30 Werten in meinem Portfolio gemacht und ich gebe demnächst einen Workshop über Facebook, über eine Privatgruppe, wo ich dann ganz genau zeige, welche Werte das waren. Also wenn du Interesse hast, kannst du dich anmelden. Den Link lasse ich jetzt unter diesem Video. Und immer wenn ich in die Aktie investiert habe, habe ich sofort Maßnahmen vorgenommen, wann ich aus der Aktie aussteige. Das habe ich regelmäßig gemacht. Ich habe ein, eine Investmentroutine entwickelt, wo ich dann wöchentlich über sieben Schritte System vorgegangen bin. Denn mir war mein Geld sehr wertvoll und ich wollte die meisten Rendite rausholen. Mit einer Aktie habe ich über 109% geschafft. Das war ganz toll, hat mich super darüber gefreut. Wie kannst du davon profitieren? Nun, wenn die Aktien jetzt hier an dem Punkt sich befinden, dann rechne ich damit und ich bin schon komplett investiert in viele Werte, dass wenn die Kurse sich erholen, ich wieder meine Renditen kassieren werde. In die Aktien, die ich jetzt investiert habe, habe ich mit Preisalarm mir Signale gesetzt. Also sowohl nach unten als auch, <lacht> sowohl nach oben als auch. Nach unten. Und wenn die Aktienkurse noch nach unten gehen, dann steige ich nochmal, insofern ich Bargeld habe, in die Aktienwerte, weil damit ich meinen Einkaufsdurchschnittspreis verringere. Und die Aktien werden sich wieder erholen. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann der Mr. Market nicht mehr depressiv ist und nicht so ängstlich ist und diese Risiken, die zurzeit draußen rumlauern, für sich erklärt hat. Irgendwann stabilisiert sich die Situation. Über meine Portfolio-Werte, welche kommen raus, welche kommen rein, in welche investiere ich wiederholt. Das kannst du alles verfolgen, wenn du mich abonnierst und regelmäßig auch reinguckst in die Videos. Und der Bonus, den ich versprochen habe, ist, ich blende hier eine Reihe Bücher, die mir geholfen haben, mein Mindset aufzubauen. Und das sind bei weitem noch nicht alle. Dann inzwischen lese ich E-Bücher, also E-Books. Und äh, wenn du das machen möchtest, habe ich eine Anleitung für Kindle, Amazon, kostenloses äh, Reader runterladen auf deinen PC. Das kostet dir gar nichts. Also du musst nur wissen, wie du das machst. Und dann kannst du günstigere Variante, die Bücher kaufen. Wenn du wissen möchtest, welchen Broker ich nutze, ich verknüpfe dir einen Link. Es ist ein Referral-Link, freue ich mich darüber, weil ich auch einen kleinen Bonus bekomme von Trade Republic. Und meine Strategie ist, auf kurzfristig und hohe Rendite zu machen und so wenig wie möglich das Geld zu verlieren. Wir sehen uns im nächsten Video.